Mit dem Thermomix können Sie unterschiedliche Getreidearten, aber auch Zucker, Nüsse, Kaffee oder Parmesan grob oder fein mahlen. Den Feinheitsgrad bestimmen Sie durch das Einstellen der Zeit und der Geschwindigkeit des Mixmessers. Dank des leistungsfähigen Motors und des hochwertigen Mixmessers ist Mahlen kinderleicht.